Wie bin ich am Pannoni Ring 1,56 gefahren? Was habe ich dazu am Motorrad verändert und was habe ich an mir verändert? Alles diese spannenden Fragen gibt es in diesem Video, bleibt ein bisschen dran. Viele von euch kennen den Pannonia-Ring, einige kennen ihn wahrscheinlich nicht. Vermutlich auch welche von euch, die aus dem hohen Norden des Deutschlands kommen, sage ich jetzt mal, ich haben natürlich eine ewig, ewige Anreise nach Ungarn zum Pannonia-Ring. Ähm, nichtsdestotrotz für viele Österreicher oder für viele Bayern wie mich ist das natürlich fast ein Katzensprung, in vier Stunden sind wir da dort. Und ähm, ich kenne die Rennstrecke schon relativ lang, früher schon aus dem Automotorsport, dann wie ich zum Motorradmotorsport gekommen bin. Durch das, dass sie so nah ist, habe ich viele Coachings dort gemacht, war sehr oft dort. Und ich habe schon immer gesagt, wir haben, auch schon, wir haben auch schon Videos darüber gemacht, damals der Chris von Racing verfahren und ich haben mal die Linie erklärt, ich habe die Dreckschitz dort verkauft und bla bla bla. Wir haben damals schon gesagt, das ist eine der technischsten und anstrengendsten Rennstrecken, die wir eigentlich haben. Also jeder, der die noch nicht gesehen hat, unbedingt ausprobieren Nichtsdestotrotz war das bis 2019 so ein Fall, wo man gesagt hat, okay, ähm, das macht hier keinen Sinn mehr, der Asphalt ist gefüllt, 55 Jahre alt, solche Löcher im Asphalt, ähm, kein Grip mehr, temperaturabhängig mal mehr, mal weniger, so viele Bindemittelstellen, so viel schon passiert, so viel Fußrasten, die den Asphalt aufgeschliffen haben und und, und so weiter. Und die haben von 2019 auf 2020 so so ein bisschen eine Hälfte von diesem von dieser Rennstrecke neu asphaltiert. Wo man dann letztes Jahr, 2020, schon gemerkt hat, oh, das macht jetzt schon mehr Spaß dort zu fahren. Das ist jetzt auf jeden Fall eine bessere Alternative als vorher. Nichtsdestotrotz sind immer noch Stellen, die immer noch schlecht sind. Und von 2020 auf 2021 haben sie einen weiteren Teil, ich möchte fast sagen, fast alles neu asphaltiert. Die haben dann diese Stückelungen, haben sie dann quasi auf den Graden gemacht. Da würde man jetzt sagen, na, ist irgendwie blöd, wenn da Stückelungen sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, man merkt diese Stückelungen nicht beziehungsweise nicht mehr. Sie haben sie jetzt an einer Stelle, haben sie jetzt noch abgeflacht. Also das ist jetzt tatsächlich, ähm, bis auf Kurve 1, 2 und Kurve 5 ist alles neu asphaltiert. Und diese drei weiteren Kurven werden vermutlich laut Hörensagen auch noch dazukommen. Hoffe ich zumindest. So. Und jetzt hat man schon gesehen, okay, dass bei vielen ist die Rundenzeit gedroppt. Es gibt ja auch diesen Rundenrekord von Martin Bauer jetzt, 152,9 der natürlich in einem nicht offiziellen Rennen stattgefunden hat und er hat auch also nichts gegen diese brutale Rundenzeit ähm, aber er, es war heuer keine Alpe Adria dort und die Alpe Adria ist letztes Jahr schon 1,53 tief gefahren ein Michael Filler ist 1,53 tief gefahren und zum Beispiel vor ein paar Jahren äh, gibt es auf dem 1000 PS Kanal gibt ein Onboard Video von der Suzuki, von einem WM Motorrad da ist der Alex Lowe schon 1,52 gefahren da gab es aber keine keine Zeitnahme, von dem her ist es sehr, sehr schwierig zu beurteilen, inwiefern dass das dann ein Rundenrekord ist. Der offizielle Rundenrekordhalter war davor der Andi Mecklau. Der hat da am Pannonering gewohnt, ist jeden Tag äh, wahrscheinlich sechs Turns gefahren und hat da lange gearbeitet, bis er dann die 1,53 Tief oder irgendwas gehabt hat. Nichtsdestotrotz, äh, die schnellste gemessene, mit Zeitnahme gemessene Runde ist jetzt der Martin Bauer mit 1,529, glaube ich, gefahren, mit der Honda. Wie man in dem Onboard-Video sieht, das ist äh, ziemlich schnell. Er hat auch selber gesagt, dass es nicht perfekt war. Er hat ein paar Scheitelpunkte überfahren, weil er halt extrem spät auf der Bremse war und und und. Nichtsdestotrotz, ich war da wieder dort. Und war vier Tage dort mit äh, zwei schüler von mir, die haben ein Exklusiv-Training äh, mit mir gemacht. Ähm, zwei sehr ordentliche, zügige, schnelle Motorradfahrer, die ähm, mit 2.06 mit mir angefangen haben. Und äh, der eine ist dann 2.03 gefahren, der Matthias, und ähm, der Thomas ist 2.04 gefahren am Ende des Trainings. Also einer zwei Sekunden, einer drei Sekunden verbessert. Und da merkt man schon, okay, die Rennstrecke gibt jetzt einfach mehr her. Nicht unbedingt, dass der Grip per se so viel besser ist, er ist besser, aber aber das ist nicht das Entscheidende, das Entscheidende ist einfach der Kopf, dass du weißt, okay, die die die die Fahrbahn ist jetzt eben, die ist glatt, du kannst einfach an ein paar Stellen mehr ziehen und schneller reinlaufen lassen, weil der Kopf nicht mehr auf so viel zusätzliche Sachen wie irgendwelche Unebenheiten oder irgendwelche Löcher, Schlaglöcher aufpassen muss und und du doch sehr beherzt ans Gas gehen kannst. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor die technischste und anstrengendste Rennstrecke, die ich kenne. Also äh, du hast relativ, du hast eigentlich gar keine Ausrufphasen. du bist immer im Beschleunigen in niedrigen Gängen, du bist immer am Bremsen, du bist immer am Umlegen. Also es gibt keine Phase, wo du sagst, da habe ich mal jetzt Zeit zu so auszuschnaufen. Auch die ziel ist relativ kurz und ist relativ wellig, also da hast du auch zu tun, dass das Moped ruhig bleibt und kein Lenker schlagen etc. Also das ist eine extrem anstrengende Rennstrecke. Und diese Rennstrecke hat noch was, ähm, die, die Spreu vom Weizen teilt, was die Rundenzeit anbelangt. Wenn man versucht, auf dieser Rennstrecke lange Radien zu fahren, lange Kurvenradien zu fahren und viel Schräglage zu fahren und Ellbogen schleifen und tralala, dann wird man feststellen, dass man relativ schnell bei dieser Rennstrecke an eine Grenze kommt, die nicht zu überschreiten ist. Und zwar ist mir das wieder aufgefallen, nachdem ich diese Rundenzeit gefahren bin, komme ich später noch dazu, wie ich das gemacht habe, aber mir ist aufgefallen, als ich meine Bilder gesehen habe, dachte ich mir, hm, naja, schaut relativ unspektakulär aus, weil es ist, es ist keine Zeit, um dort Schräglage zu fahren. Diese Rennstrecke lebt förmlich davon, Geraden einzubauen, Geraden zu suchen, die Ausgänge sind wichtig, beschleunigen zu können, früh hart, stark ans Gas gehen können, um Meter zu machen. Der Kurvenspeed ist fast zu vernachlässigen, es wirklich fast zu vernachlässigen. Ich bin zum Beispiel Kurve 2, äh, Kurve 4 und die Hauskurve im ersten Gang gefahren, um am Scheitel noch langsamer zu sein, um das Motorrad noch stärker drehen zu können und um dann noch besser zu beschleunigen zu können. Ich bin ein bisschen länger übersetzt gewesen als früher, okay, aber trotzdem im ersten Gang erscheint sehr mm, falsch, aber es war es war, es war richtig, weil, weil die Ausgänge so viel mehr wichtig sind, als wie die ewigen Schräglagen, Scheitel überschießen und wow, es macht hier überhaupt keinen Sinn. Also das ist wirklich, du musst dir die Strecke von oben einprägen oder von oben vorstellen und musst sagen, okay, hier brauche ich eine gerade, hier brauche ich eine gerade, hier brauche ich eine gerade. Vor allem auch die Schlüsselstelle, Kurve 6, 7, 8, 9, 10 dahinter, dieses, dieses Bergab, Kompression, wieder hoch über den Rechtsknick zu der engen rechts. Da ist es eine extreme Schlüsselstelle, wo du ein Motorrad brauchst, das sehr viel Grip am Hinterrad bietet, weil du in permanente Schräglage bist. Du versuchst zwar das Moped irgendwie so aufzurichten, von dir wegzurichten. Es klappt aber nicht, ohne dass das Motorrad keine Schräglage. Es geht nicht. Also du hast immer noch eine Schräglage und du musst aber hier ziehen können, um voranzukommen. Und da brauchst du ein Motorrad, das auf der einen Seite nicht weit läuft beim Beschleunigen, auf der anderen Seite ein Motorrad, das sehr viel Grip auf der Hinterachse hat. Das sind aber zwei Faktoren, die, die, die, die beißen sich. Ne? Ein Motorrad, das einen Radius sehr schön führt, ist relativ übersteuernd, also hat weniger Grip. Und ein Motorrad, das sehr viel Grip hat, ist eventuell sogar ein bisschen untersteuert, was rausschiebt. Und da musst du setup-technisch auch einen, einen richtigen Weg finden. Um da wirklich konsequent ans Gas gehen zu können und dann auch das aufzumachen und, und, und zu halten. Und dann kommt die Kompression, dann geht es wieder einen Berg hoch und dann musst du über den Rechtsknick, darfst du eigentlich nicht so stark zumachen, sondern du musst eigentlich über den Rechtsknick draufbleiben und das ist sehr, sehr schwierig. Da brauchst du ein Motorrad, das sehr, sehr viel Vertrauen gibt. Und da kommt das Fahrerische zum technischen oder zum fahrwerk settings technischen Aspekt hinzu und das muss in Einklang funktionieren und im Einklang ergibt das dann tatsächlich eine sehr schnelle Rundenzeit. Und ich möchte fast sagen, dass diese Rundenzeit, die war jetzt, das war jetzt wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange. Ich hatte leider ein bisschen wenig Zeit selber zu fahren. Ich bin an dem Wochenende eventuell 10, 10 12 Runden selber gefahren. Ich bin dann am letzten Tag noch der Sprintrenner mitgefahren, weil da habe ich mich durch einen durch Warm-Up-Stint am, am Tag davor einfach mal auf die Pole gestellt, habe gesagt, okay, dann fahre ich das Rennen mit, um einfach, um einfach ein paar Runden vorm Weg fahren zu können, um freie Fahrt zu haben, ohne Verkehr zu haben. Weil du brauchst hier schon Rhythmus, und Rhythmus kriegst du nur, wenn du freie Fahrt hast oder nicht zu viele Überholungen hast und ähm, von dem her da das waren dann ich bin vier gezeitete Runden in dem Rennen gefahren es war 1,57,5, 1,57,5 oder 4. dann habe ich eine 1,58 eingebaut habe ich verschalten, habe ich einen Fehler gemacht ähm, beim Rausbeschleunigen weil ich im ersten Gang war bin ich in null gekommen <lacht> ähm, und dann bin ich 1,56,6 und dann bin ich drüber und sah, okay drei Kurven später schon minus 0,15 das heißt schon mal noch mal eineinhalb Zehntel dazu gewonnen in der dritten Kurve leider war dann ab der fünften Kurve rot, weil zwei gestürzt sind. So, dann war das natürlich Geschichte. Uh, theoretisch wäre da vielleicht noch mehr gegangen. Ich möchte da auch gerne mal hin und für mich testen mit ähm, ähm, vielleicht ein paar neue Reifen und Mechaniker und Tralala, der mir da ein bisschen unterstützt. So, ähm, was habe ich fahrwerkstechnisch gemacht, um das Motorrad ähm, so hinzustellen, sage ich jetzt mal. Also, ich habe was gemacht, was ich früher nie gemacht habe. Und zwar, ich habe mich versucht, auf der Bremse zu verbessern. Auf der Bremse zu verbessern hat ge geheißen, ich musste früher härter und abrupter und, und aggressiver bremsen. Also dieses, dieses Bah und Bumm und rein in die Bremse und dieses wirklich das konsequente Bremsen. Richtig hartes, spätes Bremsen musste ich üben. Da war ich schlecht. Es gibt Dinge, die kann ich besser. Ähm, ich habe mich da leicht getan mit den Daten aus der, aus der IDM, wo ich arbeite, aus Datamann, ähm, wo ich die, die Bremskurven immer sehe von den sehr schnellen Fahrern und vom Leon und vom 50 und versuche da auch viel rauszunehmen und sehe, dass da auch ich extrem Verbesserungsbedarf habe. Weniger hart zum Scheitelbremsen, dafür am Anfang viel härter bremsen und abrupter und konsequenter und schneller diesen hohen Bremsdruck aufbauen und da habe ich festgestellt, dass ich mit meinen soften Federn, die ich hier gefahren bin, einfach an die Grenzen kam und dann habe ich mich hochgearbeitet im Laufe der letzten Events, so ein bisschen, wo ich immer wieder mal selber gefahren bin zwischen den Instruktionsturns und habe angefangen, okay, ähm, 10,5er Federn und dann auf einmal 11 Federn, so und jetzt habe ich zwei 11 Federn vorn drin, wo du eigentlich sagst, ist extrem hart, aber für den Pannoniering passt das perfekt, weil du beim Pannoniering Ring immer stop and go, stop and go, beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen Fupp, bremsen, speziell auf Kurve 4 zu, wo du wirklich extrem hart und spät bremsen willst und musst, damit du da Meter machst. Kurve 5 ist wieder ein bisschen anders, weil da fängst du eigentlich, wenn du spät bremst, schon an, so ein bisschen in Schräglage zu bremsen. Da bremst du nicht so hart wie auf Kurve 4 zu oder auf Kurve 6 zu, da bremst du auch nicht so hart. Aber es sind immer wieder so kurze Steps, wo du kurz, kurz und hart knackig bremsen musst. Zum Beispiel auf die, vorletzte, auf die letzte Kurve hin, wo du, wo du nochmal aus der, aus der vorletzten rausziehst und nochmal so ein kurzes, nochmal einsacken musst und dann viel Druck, viel Kompression in diese lange rechts hineinkriegst, da wo die Gabel einfach viel Abstützung braucht. Und durch diese, durch diese kurzen, knackigen Kurven, die teilweise nur 90 Grad sind, oder vielleicht sogar weniger, ist es so, dass du relativ schnell transferierst von Bremse zu Gas. Und, und da brauchst du ein Motorrad, was vorne stark abstützt durch dieses harte Bremsen. Und aber sobald du die Bremse loslässt, das Motorrad sofort vorne rausgeht und hinten reingeht und hinten dann eine weiche Feder braucht, um schnell Grip zu generieren. Das heißt, du kannst mit dieser harten Federung an der Gabel, kannst du quasi zum einen die Bremsstabilität erhöhen. Und denn jetzt kommt der Clou, du kannst noch mehr Grip generieren ans Hinterrad, um wieder schneller zu beschleunigen zu können. Weil in dem Moment, wo die Bremse loslässt, transferierst du das Gewicht von vorn raus, es geht hinten rein und der Hinterreifen kriegt sofort einen Load und hat sofort Grip. Das heißt, du kannst relativ schnell kompensieren. Und dann muss ich sagen, war es relativ einfach, die 56 zu fahren. Es ist wirklich so, klingt bizarr, es ist aber wirklich einfach gewesen. Und ich bin der Meinung, dass es noch schneller geht. Ich möchte mal drei Tage, wie gesagt, einfach mal dorthin und mal für mich, selber fahren. Ähm, so viel dazu. Was mich zur nächsten, zum nächsten Thematik bring, äh, bringt, viele fragen mich ja, ähm, möchtest du mal eine Meisterschaft, eine eigene, möchtest du IDM fahren oder ähm, Superstock Cup oder Pro-Superstock Cup oder irgend so was dergleichen. Mittlerweile bin ich, ich hätte vor einem halben Jahr heute gesagt nein. Vor einem Jahr hätte ich auf jeden Fall gesagt, nein. Mittlerweile bin ich in einem Bereich, wo ich sage, mh, vielleicht, sag niemals nie. Ähm, ich bin ja am, seit Januar stark am Fitnesstrainieren, bin äh, vorab pro Woche 200 Kilometer Rennrad, um einfach fitter zu werden, was mir auch vor allem am pannoni extrem geholfen hat, weil du einfach die Zeit hast, in einen Rhythmus reinzukommen, der Körper nicht nach fünf Runden sagt, ich kann nicht mehr, sondern der Körper sagt, okay, ist zwar so anstrengend, aber geht gut. ne? Und dann das Gehirn sich auf die Rundenzeiten spekulieren kann, auch noch ein bisschen später, noch ein bisschen früher, die Bremse los, ein bisschen früher ans Gas. Das ist vorher nicht möglich gewesen nach fünf Runden. Und jetzt komme ich nach fünf Runden erst in den Flow rein und da wird es erst richtig schnell werden. Also das hilft enorm. Und jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich vielleicht an einem Level, wo ich sage, jetzt fehlen mir so so 1 zwei Sekunden, vor allem so jetzt speziell Pannoni-Ring, da wo ich dann so auf so einen Julian der ist, glaube ich, jetzt vor kurzem 1,54 dort gefahren, da fehlen nur jetzt ein, zwei Sekunden, wo ich sage, hm, dann wird es interessant. Aber, IDM ähm, Superbike, nein, das ist too much. IDM Superbike ist abartig. Ähm, ich kenne günstigere Varianten, mich zu blamieren, nicht, nicht jetzt auf jemand anders bezogen, aber auf mich bezogen, das ist mir zu teuer, für das, dass ich dann hinten mitfahre. Und selbst wenn ich noch ein, zwei Sekunden schneller wäre, fahre ich nicht vorne mit, sondern dann fahrst du vielleicht auch im Mittelfeld mit und das ist es mir nicht wert. Auch für die, für die Publicity, dann sage okay, dann fahre ich lieber den Pro Superstock Cup, der im Rahmen der IDM heuer war. Hoffentlich ist er das nächste Jahr auch noch. Und das wäre interessanter. Also pro Superstock Cup ist interessant, da hätte ich theoretisch die Chancen, unter den ersten fünf mitzufahren. Das ist nicht so, dass du da außer Konkurrenz bist. Das ist aber auch nicht so, dass du hinten mitfährst, sondern da bist du im, in der Musik, sagen wir Bayern. Also bist du bei der Musi dabei quasi. Und das wäre interessant. Nichtsdestotrotz möcht, ist natürlich die Frage, die ganze Meisterschaft, das kostet natürlich irrsinnig viel Zeit, wenn du es richtig machen willst, weil du, wenn du gewinnen willst, wenn du, wenn du sagst, okay, ich möchte da vorne mitfahren, und da ist die Frage, bin ich da nicht vom Kopf her schon einfach zu alt mit 31, mit Hausfrau, Kind, Hund, so nach dem Motto, ähm, da bin ich mit mir selbst noch nicht mehr klar, und schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob sie das eventuell haben wollt oder nicht. Ähm, die Frage, mit welchem Motorrad, ist ganz klar, Was wird mit der, wenn dann, mit einer Yard ja, der 1 sein. Das ist für mich das schnellste Motorrad, was ich, was ich fahren kann, was zu mir passt, was mein Fahrstil anbelangt. Und damit fühle ich mich einfach saupudelwohl und, und bin damit einfach sehr schnell unterwegs. Ähm, von dem her, äh, pro Superstock Cup wäre interessant, äh, Alpe Adria ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast von der, von der, Teilnehmerzahl, weil der Pro superstar Cup relativ hoch geworden ist und, und Alpe Adria hat einiges schlecht gemacht in der Corona-Krise. Gut, in der Corona-Krise haben wir viele Fehler gemacht, haben alle Fehler gemacht. War auch eine schwierige Zeit für alle Veranstalter, Rennserien, auch ich habe irrsinnige Fehler gemacht ähm, und, und so weiter, aber mal schauen, Alpe Adria wäre vom Niveau her vor zwei, drei Jahren eigentlich genau das gewesen, was ich gesagt habe, da, da würde ich mich jetzt wohlfühlen drin, so Mittelfeld mitkämpfen, auch mal nach vorne fahren vielleicht mal ne, äh, und so weiter. Und, und, aber IDM-Superbike ist too much. IDM-Superbike, musst du bedenken, die ersten fünf sind WM-Fahrer. Das kannst du einfach vergessen. Michael Schick, EWC, Puffe, ähm, Reiterberger, vergiss es. Das ist, das ist eine andere Welt, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Die, die, die fahren an mir vorbei, als wenn ich ein Nasenbohrer wäre. Obwohl ich kein Nasenbohrer bin, aber da fühlst du dich wie ein Nasenbohrer. Weil das ist abartig, was die betreiben mit dem Moped. Die können Motorrad fahren, dann machst du dir keine Begriffe. Wenn du das mal live auf der Strecke siehst, dann sagst du, okay, kann eigentlich einpacken, nach Hause fahren. Und zu golfen oder irgendwie sowas. Obwohl das ist auch schwierig. Also, so gesehen. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr, wo, wo ihr mich vielleicht sehen wollt. Ne? Und, und vielleicht machen wir mal einen Gaststart. Was mich nicht interessiert, ist German Motor Masters oder sowas. Das ist mir, da sind zwar die ersten zwei relativ, schn, relativ relativ schnell, aber das ist mir zu wenig Publicity. Also ich möchte schon gern diesen Pro Superstock Cup im Rahmen der EDM würde mich sehr reizen, weil natürlich da auch der Livestream etc. viele Leute, viele Rennteams. Ähm, das ist auch für Sponsorensuche besser, ne? weil ähm, Sponsor will natürlich immer Publicity haben. Und, und, und das kriegt er halt bei einer, einer Hobby-Rennserie eben nicht. Und, und deswegen wäre halt da der Pro Superstocker, Wenn er denn im Rahmen der EDM nächstes Jahr noch sein sollte, wäre es eigentlich fast am optimalsten. Also schreibt es gerne mal rein in die Kommentare. Äh, freue mich, jeden zu lesen. Ich melde mich jetzt mal ab. Ich bin ab heute dahin. Mein Flieger geht um 18 Uhr. Ich fliege heute nach ähm, Le Castellet. 24 Stunden Rennen von Bordor. Äh Bin mit Ja dabei, mache einen geilen Film für euch. Und fliegt dann weiter nach Jerez zu Scott Redding. Mache mit dem ein Video für euch. Da könnt ihr gerne noch reinschreiben, was ihr an den Scott Redding gerne für Fragen hättet. Vielleicht baue ich das mit in das Video mit ein. und Oder ich baue es mit ein, so muss ich sagen. Und dann fliege ich zurück nach Hockenheim und dann geht es ins IDM-Finale. Also, ich bin jetzt ein paar Tage unterwegs. Ähm, genau, ich melde mich mal einfach mal ab. Also, danke fürs Zuschauen. Ähm, Gebt noch gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Und ciao.